Gott ist gut, gerecht und auch großzügig. In Matthäus Kapitel 20 können wir nachlesen, wie großzügig Gott ist und wie gerecht er ist in der Lohnverteilung. In dem Gleichnis erzählt Jesus, dass ein Weinbauer, der Gott repräsentiert, am Morgen, am Mittag und am Abend Leute zum Arbeiten einstellt und am Ende zahlt der Weinbauer allen genau das Gleiche aus. Die Letzten, die sonst niemand haben wollte, haben nur eine Stunde für Gott gearbeitet. Und dem genau das Gleiche bekommen wie diejenigen, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Da können wir Gottes Großzügigkeit sehen und Gerechtigkeit. Denn er gibt jedem das, was er braucht. Er zahlt nicht nach Leistung, nicht nach Bildung, sondern nach dem, was die Menschen brauchen. Und ich finde, so sollten wir es auch halten. Und ihm ein Beispiel nehmen, dass wir nicht drauf schauen, wie viel können die Leute leisten, was für eine Bildung haben sie, sondern dass sie auf sie schauen, auf ihre Bedürfnisse, was sie zum Leben brauchen. Denn ein gerechter Lohn ist, wenn die Menschen von dem auch leben können, gut leben können. Wenn sie was für sich haben, und auch noch mit dem Geld, was sie bekommen, andere beschenken können.